Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir einmal über eine Fallstudie, wie wir mit einem Produkt über 230.000 Euro Umsatz gemacht haben, wovon auch ungefähr 87.000 Euro Gewinn waren und das Ganze in einem Jahr, also letztes Jahr. Und wir sprechen auch heute einmal über diese gesamte Entwicklung an sich, also von dem Produkt, welche Abzüge gab es, welche Kostenpunkte gab es. Wir werden uns auch den gesamten Verlauf anschauen, das heißt sogar gleich einmal in Herstellerrechnung hier reinschauen, dass wir einfach einmal das gesamte Paket hier vollkommen abgedeckt haben. Aber ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten in die Bildschirmübertragung, wo ich mal ein Tool aufgegriffen habe, das wir einfach nutzen zum Tracken vom Umsatz und Gewinn etc. Also das ist Sellerboard. Und zur Vollständigkeit halber das Unternehmen habe ich letztes Jahr verkauft, also das Produkt auch, das habe ich mitverkauft an sich und dementsprechend habe ich mich nochmal eingeloggt, aber Amazon speichert einfach die Werbekosten nur für die letzten 60 Tage und deswegen schauen wir uns die Werbekosten einmal gleich direkt separat im Seller Central an, aber alles andere sehen wir dann im Tool Seller Und das Ganze machen wir einmal hier jetzt, das heißt wir sehen hier den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und ich kann das Ganze auch nochmal neu hier kurz aktualisieren und dann einmal gleich kurz runter scrollen. Wir sehen jetzt auch hier, die Werbedaten der letzten 60 Tage werden geladen. Das ist uns erstmal egal, es geht jetzt hier nur um das Produkt hier und zwar handelt es sich um ein Kopfmassagegerät und zwar um genau dieses Produkt hier. Also das simple Produkt, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Jetzt kurz einmal hier auf die Zahlen, Daten, Fakten. Also wir haben hier mit dem Produkt äh, ca. 22.190 äh, 22 Einheiten im letzten Jahr verkauft und damit einen Umsatz von 231.000 Euro gemacht. Und davon wurden auch 466 Einheiten wieder erstattet, also zurückgeschickt, die dann von denen dann sozusagen ähm, theoretisch etwas wieder in den Verkauf gehen könnte. Wie viel genau, da schauen wir uns gleich einmal genau an. Und wir haben hier einen Deckungsbeitrag bzw. einen Gewinn von 98.000 Euro und so gesehen auch eine Marge von 42%. Aber das ist ja nicht ganz korrekt. Hier werden noch die Werbekosten abgezogen und die schauen wir uns jetzt einmal direkt eben Seller Central selber an. Und wenn wir hier auf das seller Sample gehen, dann habe ich hier einmal die Werbekosten für die Kopfmassage wirklich ähm, ja, dargestellt. Und wir haben hier aber den gesamten Zeitraum von dem 1.1. oder 1.12.2018 bis hin zum 1.12.2020. Das heißt, die 18.000 Euro beziehen sich auf den gesamten Zeitraum. Wir schauen uns jetzt das letzte Jahr an. Also vom 1 .1 2020 bis hin wirklich zum 2020 sind es circa 10.700 Euro Werbekosten. Das heißt, ich hatte über den gesamten Zeitraum mit dem Produkt hier über Amazon 10.700 Euro Werbekosten mit einem ARKOS von 21%. Was an sich auch ziemlich gut ist, da. Dafür, dass das Produkt nur 9,99 Euro gekostet hat. Das heißt, wir haben einen relativ schmalen Grad eigentlich an Marge, in dem wir uns bewegen können, weil 30 Prozent von einem 10-Euro-Produkt sind äh, ja nur 3 Euro, wohin 30 Prozent von einem 20-Euro-Produkt zu eine 6-Euro-Marge sind, die wir pro Verkauf haben. Das heißt, hier müssen wir noch die Werbekosten einfach fein adjustieren. Hat aber alles soweit geklappt. Das heißt, sogar die Werbeausgaben waren auch hier profitabel und das ganz einfach nur zur Vollständigkeit halber, dass wir wirklich hier ja die äh, den gesamten Gewinn haben, wovon wir natürlich aber noch die Werbekosten abziehen müssen. Alle anderen Kosten, die wurden schon abgezogen. Und das sehen wir auch, wenn wir hier auf mehr klicken, dann sehen wir nämlich, okay, die Werbekosten hier sind bei null. wie gesagt, minus den 10.700 Euro, die kommen noch dazu. Dann haben wir den Versand einmal generell. Aber was viel interessanter ist, sind eigentlich die Amazon-Gebühren. Das heißt, wir hatten hier 56.000 Euro FBA-Gebühren. Das sind alles Kosten, die natürlich direkt von dem, was der Kunde an dich zahlt, abgezogen werden. Das heißt, der Kunde zahlt die 10 Euro und davon werden dann theoretisch auch die FBA-Gebühren, die Verkaufsgebühren. Der Versand zu Amazon wird nicht abgezogen, sondern das ist der Versand vom Lager aus jetzt zum Beispiel Hamburg oder Bremen zum Amazon-Lager. Das heißt, hier waren es auch 750 Euro. Das heißt, da kommt auch einiges zusammen, wenn man wirklich viele Kartons auch hinschickt. Und dann hatten wir noch Sachen wie jetzt Lagergebühren, wirklich sehr, sehr marginal, weil es einfach ein super kleines Produkt ist. Das heißt, das kostet fast nichts, das Ganze zu lagern bei Amazon. Und dann haben wir noch natürlich den Einkaufspreis. Wie gesagt, dazu schauen wir uns nochmal die Rechnung nachher an. Und dann die Umsatzsteuer, die natürlich hier ein durchlaufender Posten ist, diese 32.000 Euro. Und dann kommt so auch der Deckungsbeitrag. Also knapp 78.000 Euro, wenn wir jetzt hiervon noch die 10.700 Euro abziehen würden, die als Erbekosten kamen Und davon gab es eine Auszahlung von 144.000 Euro circa und Erstattungen von 2,1 Prozent. Das heißt, die 466 Einheiten, die erstattet worden sind, waren sozusagen 2,1 äh, Prozent. Was aber auch vollkommen normal ist. Das heißt, in so einem Rahmen bewegen sich eigentlich auch Produkte, die jetzt, ähm, ja, Einfach nicht besonders anfällig sind und einen Durchschnittswert, wie gesagt, kann man hier zwischen vielleicht ein bis drei Prozent auch wählen. Und hier haben wir verkaufbare Retouren von 63 Prozent. Das heißt, 63 Prozent der Artikel, die zurückgeschickt worden sind, die sozusagen sind dann auch wieder in den Verkauf gegangen. Warum nur 63 Prozent? Früher hatten wir so, dass wir eine Verpackung hatten, die wirklich sehr, sehr leicht an der Seite aufgegangen ist. Und aus dem Grund ist dann sozusagen eigentlich resultiert, dass Amazon das Ganze nicht einfach wieder so verkaufen konnte, weil die Verpackung beim Rückversand oder vom Kunden vielleicht so aufgerissen wurde, dass sie für den nächsten Kunden eher wie einen starken Gebrauchszustand eigentlich gemacht hat. Und aus dem Grund haben wir auch für uns als Learning gezogen, okay, auf jeden Fall eine harte Verpackung sozusagen kreieren, die auch mal das Ein- und Auspacken wirklich problemlos übersteht und nicht dann, ähm, ja, wie jetzt hier, das ist noch eine ältere zum Beispiel, hier oben auch ein bisschen einreißt oder so, weil das dann einfach auch dazu führen kann, dass die Person bei Amazon-Lager sagt, nee, das ist jetzt ein Gebrauchtartikel oder der sozusagen, den können wir nicht mehr wieder ganz normal in den Verkauf schicken. Und wie gesagt, die Marge war dann hier bei 42%, laut den hier ungefähr ein bisschen über 30% einfach. Und der ROI geht dann auch ein bisschen runter und dann haben wir wirklich die richtigen Kosten einmal. Und das war es auch eigentlich jetzt schon mit den Zahlen, Daten, Fakten, wie das Ganze das ganze Jahr geformt hat. Jetzt schauen wir uns einmal die Herstellerrechnung an, denn die sind auch wirklich spannend. Und da blende ich einfach hier einmal kurz die eine Rechnung ein. Das heißt, hier in der Rechnung ist es so, dass wir einmal 2000 Einheiten bestellt haben und dafür 1636 Dollar gezahlt haben, das heißt die haben mir circa einmal 82, einmal 76 Dollar Cent gekostet. Also ist wirklich sehr, sehr wenig. Und unterm Strich mit Zertifikaten und Import hat die gesamte erste Bestellung hier nur circa 3.500 Euro gekostet. Also auch mit Import allem drum und dran. Was natürlich aber auch dem niedrigen Preis beschuldet ist, sage ich mal. Das heißt, das war eine wirklich sehr, sehr günstige Bestellung. wird trotzdem eine solide Anzahl an Einheiten bekommen haben, also 2.000 Stück hier. Und das war dann ja ganz am Anfang, glaube ich, sogar eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Rechnung. Und das wurde dann natürlich immer weiter aufgebläht, weil wir immer mehr Sales gemacht haben. Und so dann hier bei der zweiten Rechnung, die du siehst, da haben wir schon sagen auch 20.000 Einheiten bestellt, den Preis nochmal auf 70 Cent gedrückt. Das heißt, in der vorherigen Rechnung hatten wir sozusagen 82 Cent für einen FOB-Preis, also bis sozusagen der Hersteller das Ganze auch zum Hafen aufs Schiff gebracht hat. Und dann hier später hatten wir nur noch 70 Cent als Einheitspreis pro Menge, wie gesagt. Und haben hier für 20.000 Einheiten, was natürlich eine große Menge ist, nur 14.000 Dollar gezahlt, was auch ganz, ganz spannend ist. Und wie gesagt, ähm, ja, kannst du das auch so sehen, wie sich das Ganze in, Zeit, in der Zeit entwickelt. Hier auf der Rechnung selber ist eigentlich nicht wirklich viel Spannendes noch drauf, aber dass du das Ganze einfach einmal gesehen hast. Und hier ist es einfach so, dass wir wirklich 20.000 Einheiten bestellt haben, obwohl wir eigentlich nur im gesamten Jahr eigentlich 22.000, 23.000 Einheiten auf Amazon verkauft haben. Halt ein bisschen mehr noch, wirklich über den Multi-Channel, also über andere Plattformen. Aber der Grund, warum wir eigentlich sozusagen so viele Einheiten bestellt haben, war der, dass das Ganze auch nochmal im Weihnachtsgeschäft ordentlich anzieht und wir teilweise hier hunderte, Sales wirklich am Tag machen und im Vorfeld auch planen müssen, dass es für uns auch wirklich sich lohnt, so große Mengen einzukaufen, weil wir eigentlich fast keinen Nachteil davon haben. Und an sich macht es für uns einfach unglaublich viel Sinn, so große Orders zu platzieren, weil für uns der Import deutlich günstiger wird und diese 14.000 Dollar, vielleicht jetzt hier noch 16.000, 17.000 Euro mit, äh, insgesamt mit Import und Co. keine große Kapitalbindung waren. Und außerdem haben wir wirklich in Deutschland extrem geringe Lagerkosten bei unserem Logistiker von dem Produkt, weil 100 von diesen Produkten in einen größeren Karton einfach reinpassen. Und dadurch werden diese 20.000 Einheiten eigentlich nur 200 Kartons. Und im Schnitt zahlt man ca. 2 Cent pro Karton pro Tag an Lagerkosten. Also kostet mich 200 Karton, diese ganze Lieferung hier nur ca. 120 Euro Lagerung im Monat, wenn ich alles bei meinem Logistiker zwischenlagere, zum Beispiel. Also hier ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, das Produkt macht ca. so 300 Euro Gewinn jeden Tag. Und und das war in dem Fall hier wirklich überhaupt kein Problem. Und außerdem mussten wir hier auch so nur ein bis zweimal im Jahr nachbestellen. Also hatten wir fast überhaupt keinen Aufwand mit dem Produkt. Wenn es hochkommt, sage ich, sag ich mal, lass es vielleicht 20 Stunden sein, die wir Aufwand im Jahr hatten für 87.000 Euro Gewinn. Und natürlich hatten wir auch sozusagen am Anfang einmal Initialaufwand, aber dann im Laufe der Zeit sozusagen, nachdem das erste einmal geschehen ist, war das viel, viel simpler und wir hatten eigentlich fast keinen Aufwand mehr damit. Aber jetzt können wir uns einmal nochmal hier kurz die Amazon Historie anschauen von dem Produkt wirklich selber. Das heißt, dafür gehe ich einfach mal auf Amazon, schaue mir das Ganze hier an und hier sehen wir das Produkt. Wie gesagt, ich habe das Ganze verkauft, deswegen die Bilder etc. wurden ein bisschen umgeändert. Das Listing auch teilweise, wie gesagt, also ich meine, wer schon mal Bilder von uns auch bekommen hat, weiß, dass es das nicht unser Stil von Bildern ist, aber wie gesagt, jede das eine kann der neue Besitzer natürlich machen mit, was er möchte. Wir, wie gesagt, würden das ein bisschen anders darstellen. Ich hatte das auch damals immer anders dargestellt. Aber hier sehen wir, wie gesagt, das Ganze hat über 3000 Bewertungen. Auch einen wirklich guten Schnitt, also 4,5 Sterne. Das spricht dementsprechend für sich. Und wenn wir einmal runtergehen, dann ist die Verkaufshistorie wirklich spannend. Und ich gehe mal auf All Time und dann können wir das Ganze mal genauer analysieren. Das heißt, wir sehen hier, okay, das Ganze ist in den Markt gekommen mit einem etwas günstigeren Preis. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, wir müssen den Preis eigentlich mehr erhöhen, das heißt auch sogar hier teilweise, man sieht es hier oben, New Price fast 17,50 Euro, weil wir einfach sonst out of stock gegangen wären, bzw. out of stock gegangen sind, das heißt wir haben schneller verkauft, die 2000 Einheiten waren ratzfatz weg hier in fast drei Monaten nach Launch und dann, also in diesem Launch Zeitraum sozusagen und dann waren wir erstmal hier out of stock und wir sind auch öfter noch of stock geraten, also hier, hier kurz, mal hier ein bisschen länger, hier ein bisschen länger, zack, zack, zack, man sieht es auch. Und woran lag das Ganze? Das lag einfach daran, dass wir einfach so viele Sales gemacht haben und einfach nicht immer schnell genug nachliefern konnten. Und dann haben wir es aber so gemacht, dass wir bei den nächsten Bestellungen das Ganze aufgesplittet haben. Das heißt, 30% haben wir dann per Luftfracht importiert und den Rest einfach dann per Seefracht, sodass wir schon mal einen Teil verkaufen konnten, während der Rest der Ware eigentlich noch ankommt und dadurch haben wir auch etwas teurere Importkosten gehabt für die Luftfracht, aber dafür waren wir auch viel schneller am Markt. Und man kann auch hier sehen, dass wir für 9,99 Euro verkaufen, weil wir bei einem Preis von unter 10 Euro in der Kategorie Drogerie und Körperpflege einfach auch geringere Amazon-Verkaufsgebühren haben. Und wir können uns das Ganze hier auch einmal ganz kurz selber nochmal anschauen, wie das Ganze denn jetzt aussieht. Weil, wie gesagt, wir haben ja hier einmal mit einem Bestseller-Rang von so circa 1000 bis 2000 gestartet. Und über dem Zeitraum hinweg ist das Ganze eigentlich immer besser geworden. Das heißt, hier war noch so ein Bestseller-Rang von 1000, dann war es mal auf 800, 500 etc. Irgendwann waren wir hier sogar mal, ja auch wirklich äh, bei der, ich, ich glaube, beim Rang 43, 45 in der gesamten Kategorie. Das heißt, das 45 bestverkaufende Produkt in der gesamten Kategorie Drogerie und Körperpflege. Und wenn wir uns das jetzt noch mal anschauen, wie gesagt, dann können wir auch mal kurz gucken, ja, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier jetzt gerade mit dem Produkt, der Händler macht jetzt gerade mit dem Produkt der Neue 31.000 Euro Umsatz und wie gesagt, auch hier, also im Monat und auch er hat wirklich fast keinen Aufwand damit. Das heißt, 3.000 Sales hier alleine diesen Monat aufs Jahr hochgerechnet werden, das ist ja nochmal deutlich deutlich mehr als die 230.000, die wir letztes Jahr gemacht haben. Das heißt, es wird wirklich immer von Jahr zu Jahr besser, aber da sprechen wir gleich nämlich einmal drüber, denn jetzt haben wir uns die Zahlen, Daten, Fakten angeschaut. Jetzt können wir darüber sprechen, welche Learnings wir für uns aus diesem Produkt gezogen haben und wo auch am Anfang vor allem der Fokus lag und hier ist es so, dass der Fokus ganz klar auf dem Produkt selber und auf dem Branding lag. Das heißt, wir wollten das Produkt selber etwas optimieren, wobei es jetzt ehrlicherweise kein allzu optimierfähiges Produkt ist. Was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, dass wir die Schließe hier ein bisschen ähm, ja, stabiler einfach machen können, sodass die Ausläufer generell besser halten auch und die Ausläufer generell hier, die haben wir in der Anzahl erhöht, dass es 20 anstelle von 16 waren und das Ganze auf zwei Ebenen verteilt. Das heißt, einige sitzen höher und einige sitzen tiefer. Und das waren alles Punkte, die die Konkurrenz damals so noch nicht hatte, die uns einfach einen großen Vorsprung verschafft haben. Für uns war das wirklich enorm wichtig, dass das Produkt nicht diesen Billigwarenruf bekommt, weil es einfach viele schlechte Kopfmassagegeräte auf dem Markt gibt. Und deswegen haben wir die ganze Aufmachung wirklich sehr hochwertig gemacht und so auch einen hohen wahrgenommenen Wert geschaffen. Und im Endeffekt geben uns sozusagen die über 3000 Bewertungen, die wir auch gesammelt haben, recht, dass es wirklich ein gelungenes Produkt ist, was sich auch von der Masse abhebt. Dazu haben wir noch eine schöne, schlichte, schwarze Verpackung mit goldenen Akzenten-Design, die sich einfach auch gut als Geschenkbox eignet. Und hier, wie gesagt, war der Fokus einfach, dass das Branding definitiv herausstechen sollte und so ein schlichtes, edles Design geben. Und um das Ganze auch hochzuhalten, also das ist das Branding und die Aufmachung, musste die Qualität natürlich einfach auch stimmen. Und aus dem Grund haben wir auch immer Qualitätsinspektionen durchgeführt. Das heißt, das Ganze kontrollieren lassen, auch mit dem Hersteller Rücksprache gehalten, ob wir hier und da nicht kleine Verbesserungen vornehmen können, ob es an der Befestigung war ob es äh, am Material selber war, um so einfach das Ganze kontinuierlich wirklich hochzuhalten. Und der dritte Punkt, das war dann der, dass wir wirklich ganz viel Wert auf das Marketing gelegt haben. Das heißt, das ganze visuelle Fotos, Verkaufstext, das EBC, einfach die Vorteile des Produktes auch wirklich klar und deutlich zu kommunizieren und der Platzhirsch in der Nische zu werden. Weil im Nachhinein wurde das Produkt sogar eins zu eins kopiert, was aber überhaupt kein Problem dargestellt hat, weil die Positionierung im Markt vorhanden war und Marketing und Branding einfach stimmt haben. Und wir haben unsere Schutzwand aufgebaut, dass wir jetzt einfach Gewissen sagen können, dass das Produkt sich auch noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren gut verkaufen wird und eigentlich, wie man auch am Bestsellerang sieht, immer besser wird. Und das ist auch genau der Fahrplan, den wir hier wirklich fahren. Das heißt, richtig gute Produkte aufzuarbeiten, diese zu etablieren und dann als halt Selbstläufer auf den Markt zu bringen, die eigentlich immer weiterlaufen, sodass sie eigentlich fast schon passiv Cashflow generieren. Weil der Aufwand bei dem Produkt einfach nur minimal ist, was die ganze Maintenance sozusagen eigentlich angeht. Und der Großteil ist hier nur das Nachschicken neuer Ware zu Amazon. Aber auch das, ehrlicherweise, kann man mittlerweile fast automatisieren. Und das war es eigentlich an sich auch schon mit dieser kleinen Fallstudie, wie sowas ganz transparent bei uns aussieht. Mit Zahlen, Daten, Fakten, mit allem, was du dafür brauchst. Brauchst. Und wenn du auch dich dafür interessierst, wie du dein eigenes Amazon Business aufbauen kannst, dann bewirb dich doch einfach mal bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch, wo wir dann herausfinden, ob und wie wir dir auch wirklich in deiner individuellen Situation weiterhelfen können. Das war es auch schon. Ich würde sagen, bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.